es gut, wenn er sich dabei irgendwie 25 Mal nochmal überlegt, ob er es wirklich machen will, wenn er dann irgendwie so hinfällt. <lacht> ja, ja, ja, ja, okay, ich mach's. <lacht> Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier beim Range Simulator. Diesmal wieder mit dabei der Marco, Patrick und Jan. Und diesmal geht alles. Da dreht sich alles. Um Holz. Danke, Fox, übrigens für diesen Urwurm. Ich, ich und mein Holz. mein Holz. Ich und mein Holz. Mhm. Ab geht's. Ich und mein Holz. Okay, wir Zelt. Wollt ihr euch zu mir hinlegen hier? Wenn du so fragst, äh? eigentlich nicht. <lacht> <lacht> nee, nee, das klingt ein bisschen wo? merkwürdig gerade. Ich, ich liege im Zelt. Ah, jetzt funktioniert das. Jetzt Bleibt ein... doch ruhig. Nein. Ich schlafe draußen. Oh. Ja, wir bleiben draußen. Ja. Okay. Hier ist auch ein schönes Haus. Was hat ein Bett oben. Da würde ich wohl <lacht> alleine. Ähm... Alleine? <lacht> ja. Oh Mann. Mach hier auch mal das Licht aus, dass hier nicht irgendwie einer auf Ideen kommt. Also so. der oh. of preventing the... Ja, dann macht jetzt ich doch das ja, Mal gucken, wenn da noch irgendwas hängt. und wenn es Tapete ah. ist oder eine Lampe oder irgendwas, dann äh. müssen wir erst. So, jetzt geilert. Aber lass uns doch mal, lass uns doch mal alle kurz schlafen und gucken, was passiert. So, guck mal hier, weg ist. Jetzt können wir das große Teil bauen. Okay. Ja. Die schlafen im Bett ist super unrealistisch. Echt? Wieso liegt er ja. einfach nackt? Oder er äh, liegt nicht nee. nackt, ne? Er liegt nicht nackt und vor allem er nutzt das Kopfkissen nicht. Ja, Kopfkissen was? Nicht. Alter. Warum? Warum liegt hier Stroh? Gotteslästerung. <lacht> oh Gott. Oh Gott, Marco, jetzt leg dich ja. nochmal hier zu uns hier. Nee, nee, already oh taken, geht nicht. Geht nicht. Ja. Ach, Flo, hier... war, Flo war noch nie so nahe. <lacht> <lacht> Hallo. Ja, dann guck mal, ob du oben bei Patrick schlafen kannst. Ach. <lacht> Vorbei mit der Ruhe. Ich habe hier noch zwei Kopfkissen und einen Platz frei. <lacht> ich komm jetzt hoch. Okay, du hast die Fensterseite. Ah. Oh. Oh. Ah. Ah. Oh, warte mal jetzt. lieber ja. jetzt Minecraft. Okay, jetzt haben, uh. jetzt haben sie alle. Okay, bumm. Ich wollte so, eigentlich gerade noch. Schöne Nacht, muss sagen. Ja. danke. <lacht> so, jetzt lassen wir hier das Bahnding bauen, oder? Ja, ja. Aber halt noch irgendwie. Weißt du, es fehlt mir persönlich jetzt halt so ein bisschen jetzt der Ausblick aus auf euch irgendwie beispielsweise. Keine Ahnung. Man muss halt noch jetzt irgendwie Steine kaufen Ach, oder gut. sowas, weißt Dress du? First. Ja. die dann halt jetzt irgendwie angeliefert werden, ähm, womit ich dann halt jetzt unter anderem das Haus halt einfach auch noch bauen muss, so. Oh. Ja. Ähm. Ich weiß, was du meinst, ja. Mhm. Ich, ich weiß halt nicht, äh, also sie wollen natürlich noch mehr im, im Nachgang noch mal reinpatchen. Also während der Early Access Phase. Okay. Ähm, also dass du halt auch noch mal Kühe und sowas halten kannst und äh... Ja. Also was, was mir natürlich auch noch fehlt, ist halt eben die Frage, was, was kannst du im Multiplayer halt, äh, also wenn ich jetzt den Rasen mehr, Oh, äh, ja. ich mach schon. Äh, ich würde das Ding bauen. Kann man hier auch so richtig Felder bestellen und so? Ich glaube noch nicht. Okay. Also das ist, das wäre... Oh. Ja. Also hauen wir jetzt in so einen Bahn hin, Ja. Ich ja. Nicht. Naja, wobei, ich, ich muss mal ganz ehrlich sagen, also ich finde ja den, den Grundansatz so, finde ich ja halt echt nicht verkehrt. Ja. Na, also, so die Grundidee. Ich meine, der Spielspaß ist ja so grundsätzlich vorhanden. Also, ich meine, es ist ja nur nicht so, dass wir jetzt hier irgendwie drin sind und sagen: Ach du Scheiße, was ja, ist ja, das? Ja, noch, noch nicht. <lacht> so, jetzt, jetzt, jetzt gucken wir jetzt müssen es gehen. Oh ja. ja. Ja, das ist halt, du hast halt, äh, du hast halt das, der, der, du baust halt deine Rancher von null von auf an wieder auf. Das ist ja so der, der Grundgedanke <lacht> bei dem Ganzen. Mhm. Dass du halt die, das Ding halt eben erbst und. Äh, und halt eben im Multiplayer mit anderen Leuten zusammen das Ding aufbaust. Ja gut, ich meine, weißt du, alle von denen äh, benutzen halt irgendwie mittlerweile solche äh, fertigen Assets oder sowas. Oder Texturen und ähnliches. Und, ähm, ups, bauen halt ihre Engines auch nicht mehr selber, sondern auch ja, eher ist, dann halt irgendwie was Fertiges. Das ist jetzt der Unreal Engine jetzt. Ja genau, siehst du, also das ist halt auch, weiß ich nicht, also ich finde, das ist Jammern auf hohem Niveau. Ja. Ähm, und Aber das, ich meine, gut, das vergessen sowieso die Masse äh, von Menschen irgendwie scheinbar. Weil, weiß ich nicht, ich sehe hier drin auf jeden Fall halt irgendwie doch ein, ein Game, was einfach Potenzial hat. Springen. spring. Was einfach nochmal ein bisschen mehr, mehr Feinheit einfach braucht, ne? Ja. Und dann, yeah. ich meine, ganz ehrlich, man darf halt auch nicht vergessen, okay, über wie viele Entwickler sprechen wir hier? Das ist, glaube ich, fast einer, der es alleine entwickelt, gefühlt, ne? Ja, also siehst du und ähm, ich meine, was, wie viel Zeit investiert er? <lacht> ja, ich weiß gar nicht, wie viel, also. Und du brauchst halt ja trotzdem halt ähm, auch selbst, wenn du alles Clicky Bunti über den Unreal Engine Editor machst, brauchst mhm. halt trotzdem halt unfassbar viel Zeit, um diese ganzen Conditions halt einfach durchzugehen. Und ähm, dementsprechend weiß ich nicht. Also ich finde, es ist halt ein gutes Fundament, aber okay. klar. Es fehlt für die User da draußen, fehlt auf jeden Fall noch so diese Zwischenschritte einfach, ne? Ja. So die okay. Herausforderungen, die fehlen halt einfach, weil mit Holz allein was zusammenzubauen, okay, alles klar. Also wir haben ja gesehen, ne, wir haben jetzt irgendwie, keine Ahnung, zwölf, oder keine Ahnung, wie viele Stämme jetzt irgendwie da, hat. 30 äh, Stämme hingefahren. <lacht> einmal, einmal durch die Kreissäge gejagt <lacht> und haben hier daraufhin erstmal irgendwie zwei Häuser gebaut. <lacht> ja, ja. Ja, normal. Ja. Also. Aber hier guck mal, hier gibt's zum Beispiel dann, hier kannst du dann halt, ja, ich weiß was du meinst, ja. Du, und für alles andere brauchst du halt wieder Geld nachher, ne? Du kannst jetzt hier jetzt eine, eine Windmühle und eine, hier, wie heißt das? Granary ist doch hier, ist das nicht? Ähm, Körnermühle? Also ähm, kann sein, ja. Meine ist. Mhm. Und Geld kriegen wir jetzt hier wie? Genau, Geld kriegen äh. wir, in, indem wir uns die, unsere beiden Hühner hier. Die machen ja, die geben ja Eier, dann müssen wir die Eier verkaufen. Oh, ja. <lacht> das Oha, das wir, auch? das ist Männer. Das Eier. So, will ich muss mal hier. ein bisschen unter Kok setzen <lacht> Warte mal, ich muss mal den Korb holen hier. Oder die müssen mal zusehen, dass sie sich vermehren. <lacht> Hä, aber wie, wie kann ich denn, denn... Ach, mit E, put in. Ah. So, ja, so damit oh, sie sich haben, dann haben wir den ganzen Kopf voller Küken. Damit die sich vermehren, brauchen wir aber einen Gockel, und, und der kostet... Groß, ...und der kostet 250. Ja. Also vielleicht hätten wir die Scheune nicht bauen sollen, oder den, den Anbau daneben, oder... ...klar. Ja. Wir gehen jetzt jagen und verkaufen das, das Fleisch, haben wir vorhin auch gemacht. Oder wir können ja. vielleicht hier diese Holzdinger halt wieder irgendwie verkaufen, oder keine Ahnung was? Können die verkaufen? Das verkaufen können wir ausprobieren, das weiß ich gar nicht. Also ah, nee, warte mal. Stopp, wir können doch die Bretter verkaufen, die wir gemacht haben. Ja, natürlich. Ja. Habe ich doch in meinem Artikel ja. geschrieben, ganz großkotzig. und oh, das hast du vergessen. Steigt ein. Hier, klar. Auf, geht's auf. Ja. Let's go. Oder gucken wir mal, fahren wir müssen hier. <lacht> Ihr wackelt ein bisschen da hinten. Ja. Aber warte mal. Äh, auf der Karte gibt es. Äh <lacht> oh, ups. Äh, fahren wir zum Hardware Store, oder? Kann mir jemand den Weg weisen zum Hardware Store? Ja, wenn du, du auf die Straße guckst. Okay, mach ja. ich. <lacht> oh, äh, zum Hardware-Store? Eine Grafikkarte neu kaufen? oder? Achso, da, da unten. Äh, rechts rum, bitte. Ja, ich biege rechts, aber okay. Jetzt die kommen wir vor, <lacht> ja, Jetzt kommen wir gerade zum Heist fahren irgendwie. Kannst du meine Markierung sehen irgendwie? Nee, leider nicht. Ah, äh, schade. Also für, ja mich hat das, für mich hat das gerade irgendwie was von, von PUBG Mobile. <lacht> <Ja>. <lacht> ich hab auf Rechner. Ja. Aber oh, was ist das denn hier? Ich will auf der Straße Ach bleiben. So, Achso, ja. ja. Ja. Ganz wirklich, ey. Gibt kein Trainings. Motorgeräusche auch. Ja, soll ich ja. Mal Radio machen hier, warte mal. V8 fahren <lacht> irgendwie äh, links rum. Ja. Es hat bestimmt was, irgendwie <lacht> so eine Wasserschüssel, in die man so reingeblubbert hat. Und dann halt einfach ein bisschen hochziehen, den Pitch-Regler. Wir es sparen. So. Das ist gut. Ja. Die Sounds machen wir selber. Und oh, der nächsten Kreuzung. die ja. rechts ist schon der Hardware-Store. Uh. Oha. Ja. Ach warte mal, hier ist gar keine Kreuzung hier. Ach klar. Genau. Coolshop. Ah ja. Hä? Und können wir jetzt hier, warte mal, können wir jetzt hier irgendwie... Oh, ist hier jemand... ein Haufen an, äh... Weges, hey, Hui. Hui. Uh. Hier ist gar keiner. Äh, uh, der ist zu. Uh, nee, ist wir, so. sind ja schon, wir sind ja schon drin, Also wie kann er... Ja, ja deswegen ist er zu. Jetzt, ich glaube ja. hier, <lacht> jetzt, ich ich glaub, hier wir müssen wir, dich, das <lacht> ich glaube hier, ich glaube müssen wir nicht hin. Ich glaube dann fahren wir einmal zum General Store gleich, General Store. ne? Möchtest du ja. fahren, Patrick? Klar. Okay, dann, dann, dann leide ich dir den Weg gleich. Nein, <lacht> Marco mach dich nicht so dick! Ich mach mich nicht, ich bin dick! So jetzt. Jetzt kann man neue Klamotten kaufen, die sehen alle so gleich aus. Ich bin der einzige blaue hat. Ja, Default. Ich, ja. ich wollte schon schreiben, der Charakter in den Editor ist umfangreicher als Cyberpunk, äh, als der in Cyberpunk. Komm gerne, mal bitte nach vorne, das sieht dann lustig aus. Nach vorne? Ja, ja ich guck, ich, ich laufe ja die ganze Zeit. <lacht> <lacht> oh, oh, oh, oh. Jetzt gleich links abbiegen an der nächsten Möglichkeit. Sehr gerne. ups da ah, haben wir alles gut. Ah, da ist der General Store. Ich hoffe, der ah, hat noch ich, auch. Ich kann, ich kann das Auto flippen, während wir fahren. Nice. Nein. <lacht> Bitte nicht, danke. Juhu. Okay. <lacht> <lacht> so, ich guck mal, ob ich... Kommen wir jetzt hier rein irgendwo? Ja, hier müsste hier ist ein Eingang, hier ist eine Tür. Du läufst da mit dem mit, mit, mit mit Brett einfach so stumpf rein. Ich guck mal, ob es ah, hier, kommt hier kommt. Da, die Tür da auch sogar... Ich ja, ah ja! Woodblink! Nein. Eine Woodblink, eine Woodblink bringt uns einen Dollar. Die sind <lacht> am Handy, vielleicht können wir die bescheißen irgendwie. <lacht> weißt du, ganz ehrlich, ja. Halt dir einfach die Waffe da hin. Dafür da, da fahren wir mehr Sprit gerade, ey. Ja. ja. Die Geräusche das beim kann... Springen sind aber auch unterhaltsam. das Geländer ist immer auch nicht. Wir kriegen wirklich nur einen einzigen Dollar für eine Holzplanke? Yeah. Mhm. Ey, das ist aber echt geil. Wie kriegen ey, wir den für einen Baumstamm? Wir dachten, mehr Wer mit? Hm, Warte mal, das können wir mal testen. Können wir, wir hier noch. nicht irgendwo mal kurz einen Baum äh, fällen? Ja, geht das mit meinem Revolver? <lacht> <lacht> <lacht> Kauft haben. Ja. Alter, was ist mit dem Baum los? Äh. Was ist mit ihm? Er ist müde. So. So. Habt ihr jetzt einen Baum? Ah ja. Mal gucken, was ist der Baum. Ja. Das ist immer hier im Umkreis von dem Shop des kompletten Waldes. <lacht> Jetzt kommt gar nichts, kann, der, kann man den jetzt hier so steht da was mit Baum? <lacht> äh, nee, nee wir haben nur die Woodplanks. Okay, also das heißt Baumstimme kann man nicht verkaufen. Nee, die bleiben auch hier. Dann würde ich sie jetzt mal erschießen, ja? Ja, ja mach das mal. Ja, mach mal ey. Erschieß sie. Ja, wir okay, alle. alle Kopf aus Stein. Aua! Jetzt <lacht> <haben wir> Stein <lacht> <erwischt>. <lacht> Warte mal. Ja, komm mal hoch. Bei den, den schlechtesten Preisen fällt man schon mal in oben. <lacht> Ach, aber guck mal, die Kugeln, die. Die haben Einschuss ja. Wem Matrix. Die, die kommt aus der Matrix, genau. <lacht> der, ja. Oh, hier ist die Kamera. Ähm, okay, die kann man noch nicht kaputt. schießen. Ich, ich fahr mal weg. <lacht> Ciao. Da muss ich aber groß, ey. Da gibt es sogar eine Bushalte. Ja, ich glaube, das wird wahrscheinlich später bestimmt implementiert. Okay. Da kannst du mit dem Bus hier erfahren. Du nimmst dann eine Holzplanke, <lacht> 20 <lacht> Stück, lädst sie an den Bus rein. Ich Nachbar nur auf der 2-Dollar mehr. <lacht> Habt ihr jetzt wieder der Munition? Bezahlung oh. mit PayPal. Oh, äh, warte mal, hallo, wir haben im General Store minus 40. Wir haben die ganze Zeit das Ding kaputt gemacht. Wie, was? Ja. Nee, wir haben minus 40, weil wir Munition gekauft haben. Ach so, okay, okay, boah. <lacht> ich habe gerade gedacht, okay, weil ich habe Ehrlich gesagt, ich habe eben gerade gegen die äh, Satellitenschüssel oben geballert, und sich nur müde. <lacht> <lacht> <lacht> hab das Haus kaputt gemacht, Ja, hey, aber Dollar. ich habe jetzt... Ich habe die Kugeln gar nicht. Das, das macht ich auch 40 nicht. 40 Dollar. Hey, ich hab, wir haben jetzt 40 Dollar bezahlt und wir haben die Kugeln nicht. Wir kommen die jetzt per Post irgendwie mit dir Ach nein, die liegen hier. Die musst du doch abholen, die liegen da. Ach so. Und übrigens, die kriegt ich mein, jeder. Die kriegt Füße? Die kriegt, die kriegt jeder, jeder, ja. Nice. Ja. Ich jetzt auch 61. <lacht> 61, ich 48. Ich habe auch 48. Ja, siehst du? Das ist jemand, wie viele vorher schon verschossen hast. Hallo? Hey. Hey. <lacht> Wir haben. Hallo. Das Auto kaputt. Okay. Karate. Reifen. Reifen Schauen zu Auf jeden Fall Kugel ja. Ja. Ja. Was siehst der Carry auch an? Immer auf dem Tank. Schieß auf dem Tank. Ui oh, ja, warte. Oh. Ich geh mal eine Seite. <lacht> <lacht> oh, <Mann. lacht> Nichts passiert scheint. <lacht> Ich bin optimistisch, dass das noch mal eingefügt wird. auch noch ein Radio, ist drin, ne? Ja. Das mussten wir einbauen, das Radio. So, warte mal, wir fahren mal kurz. Ja jetzt. Genau, fahren mal. Zum General Pharma. Store noch mal. Ah ne, warte ja, mal. Da waren wir doch gerade. Ah ja, ne, fahren mal, ich will was anderes ausprobieren. Ey, ja, warte, oh. eine kurze Strecke. Ey, oah! Ich soll so <lacht> Er wollte mich killen. Ja. Was? Ich stand auf der Ladefläche, wie kannst du dich da verzielen? <lacht> es ist Marco. Alter! Mich kannst du nicht erschießen während der Fahrt. Ich bin unverwundbar. Es sieht so witzig aus, wie er einfach da drauf steht. Ihr könnt auch die. Sonnenuntergang Warum springt ihr? Man down. Ja, springen geht nicht. <lacht> ich stand nur ab. Habt ihr es beide gleichzeitig versucht oder habt ihr wurde da runtergezogen? Ich wurde runtergezogen. Ach, krass. Okay. Ja. Okay. ja. Hm. Ich hock mich hin. Alter. <lacht> <lacht> <lacht> hey, warte, warte Ist da vorne Schnee? Hier nee, ist Was? ein See, ne? Ja, ist ein See also da, ist, äh, da ist ein, ein Da ist auch ein Wasserfall. Krass. Da können wir baden gehen im Sommer? Juhu! <lacht> Erst zusammen zelten, wenn sie zusammen sehen. <lacht> Damals im Ferienlager. Hier ist der Autodealer, so. ne? Oh, und bei den ja, ja. hier. hier. Halt, so. Stopp. So. Guten Tag. Also jetzt, Vielleicht können wir dir mit der Pistole überfallen. Hier da sitzt die Frau. Art natürlich also. geht die Tür nach außen auf. <lacht> Deine Assistentin hier, die, die nicht. Die haben wir schon vorhin versucht. Aber wir müssen mal gucken, wie die euch anschaut, ne? Die schaut euch an. Die bewegt ihren ja. Kopf dahin, wo ihr guckt. Stimmt. So, ich so Das ist die beste Beratung aller Zeiten. Hallo, ich würde gerne ein Auto kaufen. Ja, benutzt sie über den Rechner, der vorne steht. Da könntest du nicht ein Auto kaufen. Ich habe keinen Bock, sie zu beraten gerade. Alter, der, der Jeep sieht aber krass aus. Ja. Also in den, in den kleinen LKW passen vier Schweine oder vier Kühe. Mhm. Okay. Sand. Ist ja halt die ich Frage, wie es gehackt wird, ne? Oh, Leute! Drückt Aber mal was... Doppel-C! Macht er von die Ninja-Rolle her! Oh! Geil! Was? Oh! Bam! Das ist stark! So, oh. was in die Hand nehmen und jetzt Ninja-Rolle her! Oh, yeah! yeah. Ja. Bam! <lacht> <lacht> Hat mich gerade. Hey, du kannst während der Rolle schießen. Jaja! Hä? Hey? Oh! Ah. Ah. Uh. Nice, ey. Ach, hier habe ich den, den, äh, den anderen Typen, den habe ich gar nicht gesehen. So dunkel ist es hier. <lacht> das ist eine Frau. Nee, hier ist noch ein Typ. Ach so. Ja. So, warte mal, Appdater. Die ist ja vollautomatisch. Das, wir, haut ja die sechs Schüsse an einem Stück raus. So, Range Simulator saved. Ähm, Save Games? Nee. Da ist Webcache, nee. Okay, also. Das sieht jetzt nicht so unbedingt danach aus, als würde es sowas geben. Oh. Hm. Ich wusste nicht, wo ja. ich es eingeben kann. Ich kann es schaffen, ich bin also, also ich, ich hätte halt sonst im Safe Game geguckt. Ah, warte mal, öffnen. Aber es ist, glaube ich, das ist, glaube ich, ähm, encrypted. Äh, also, Dings. ...gelockt. ja, also die Rolle ausführen. Ich finde gut, wenn er sich dabei irgendwie 25 Mal nochmal überlegt, ob er es wirklich machen will, <lacht> wenn dann irgendwie so hinfällt. <lacht> ja, ja, ja, ja, okay, ich mache <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> Was halt wir sind die Hühner jetzt gerade. <lacht> <lacht> <lacht> Wer sind wir jetzt die Hühner oder sind wir in Daisy. Ich weiß es oh. nicht. Ich Oh, Leute, ja. können sogar. Warte mal, kann man im Wie geht es Ihnen? Ah, ja. <lacht> ich muss mal gucken. Ich will mal oben aufs Dach raufkommen, damit es für euch keinen Spoiler gibt. Nein, wir haben es nicht geschafft, auf das Dach raufzukommen. Zumindest noch nicht. Das war die zweite Folge vom Range Simulator hier beim Metalizer. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Falls ihr mehr vom Ranch Simulator sehen möchtet, schreibt es unten in die Kommentare rein. Und wenn ich noch üben soll, das Wort Simulator oder Ranch Simulator richtig auszusprechen, lasst es mich auch gerne in den Kommentaren wissen. Ansonsten freue ich mich über ein Abo. Vielen Dank an die Mitspieler. Vielen Dank fürs dabei sein. Bis zum nächsten Mal. Euer Metalizer.